Ein Problem äh, haben wir jetzt äh, so gelöst, dass äh, wir jetzt wahrscheinlich einen äh, Termin ausmachen, wo wir uns die Möglichkeiten an der Schule anschauen, wie man denn dort mehr Sitzmöglichkeiten schaffen könnte, die mit dem äh, konform äh, werden. Äh, mit der Frau äh, Seck vom äh, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft. Ja, also wir haben ganz gut rausarbeiten können dass es da Zielkonflikte gibt, zwischen dem, dem, der Anforderung, sich in den Foyers und auf den Fluren und in den Eingangsbereichen auf Stühlen oder Sitzen niederzulassen und um den Anforderungen von Fluchtwegbreiten. Und äh, dann kam noch dieses Thema Denkmalschutz dazu, dass man nicht alles fest anschrauben darf, wo man will. Aber wir waren uns auch sicher, dass wir eine gute Kompromisslösung auch am helmholtz Gymnasium finden können. Wir haben aber auch festgestellt, dass es keine generelle Lösung für alle Schulen gibt, sondern immer schulweise das angeschaut werden muss.